deine Vortragsserie wiederbeleben? die, ich, glaube ich, Cheetah gestartet hat, oder? Warst du? Ja. ja. Und zwar Show Your Tools, irgendwie kleine, kurze Vorträge über äh, Dinge, die man so benutzt, aber nicht unbedingt jeder kennt oder die schon jeder kennt, aber noch mehr Leute kennen müssen oder die äh, kein Mensch wissen will, aber ich euch trotzdem erzähle. Wie zum Beispiel diesen hier. <lacht> ähm... Ich benutze nämlich, um das leidige Problem loszuwerden, dass man sich ganz, ganz viele Passwörter merken muss und davon ganz, ganz viele verschiedene, weil man soll ja nicht die gleichen und so weiter, wir kennen das alles. Ja, dazu benutze ich diese Kombination an Tools und das wollte ich jetzt kurz erklären. Das fängt an mit äh, KeyPass 2, das ist einfach ein Passwortmanager, der äh, eine Datenbank benutzt, die verschlüsselt ist, also da gibt es mehrere Auswahlmöglichkeiten, äh, AES und TwoFish kann das Ding mindestens, ich glaube, es kann auch noch ganz viel anderes. Ähm, da fällt am Ende halt eine Datei raus, die in diesem keypass Datenbankformat ist. Und in dieser Datei, also wenn man die Datei dann eben mit diesem KeyPass Tool öffnet, kann man dort beliebige Strukturen anlegen, um seine Passwörter zu managen. Es gibt davon mehrere Implementierungen. Es gibt eine alte 1.x-Version, es gibt diese neuere 2.x-Version und es gibt auch eine KeyPass X. -Version. Das ist die, die man normalerweise so in den ganzen Linux-Distros standardmäßig bei apt-get dabei hat, das Keypass X. Das benutze ich aber explizit nicht, weil damit folgende Plugins nicht funktionieren. Es gibt ein Plugin für sowohl Firefox als auch für Chrome, nennt sich ParsiFox bzw. Chrome fox glaube ich. Was das Passwortmanagement des Browsers komplett ersetzt durch, ich schreibe meine Sachen in Keypass rein und hole sie da auch wieder raus. Ähm, sodass quasi, wenn ich auf eine Webseite gehe jetzt und Login eintippe und die, der, dieses Pop-up, wie man so kennt, im Browser kommt, möchtest du dieses Passwort speichern und ich drücke auf Speichern, landet es eben nicht in der Passwortdatenbank von dem Browser, sondern wird direkt nach Keypass geschrieben. Das ist schon mal ganz praktisch, weil dann kann man irgendwie auf Webseiten ohne Reue irgendwie klicken, Remember Passwort. Und ähm, wenn ich irgendwie mich auf einer Seite neu registriere, dann lasse ich mir einfach ein 20-stelliges, randomisiertes Passwort generieren, was ich mir auch nie merken muss, weil wozu? Macht der ja, KeePass für mich. Packt das in KeePass rein und das nächste Mal, wenn ich auf die Seite gehe, holt KeePass das auch automatisiert wieder raus und äh, trägt das für mich da ein. Und ich brauche nur noch auf Login klicken. Mm -hmm. Jetzt habe ich das Problem, wenn ich meinen Rechner mal nicht am Start habe und will aber unbedingt ein Passwort wissen zu einer Webseite, dann packt man das Ganze noch auf einen beliebigen Cloud Storage Dienst, was ja nicht so schlimm ist, weil die Datei ist ja verschlüsselt. Wenn man das Masterpasswort lang genug und kompliziert genug will, das setze ich jetzt einfach mal voraus, weil das ist ja dann das einzige Passwort, was man sich tatsächlich noch merken muss. Ich benutze dazu Dropbox, auch wenn das jetzt in letzter Zeit ja politisch so ein bisschen inkorrekt wurde, seit die irgendwie Condoleezza Rice oder so ins Board of Directors genommen haben, aber ist auch egal, es muss irgendein Cloud Storage Dienst sein, der am besten halt gut mit Mobile Apps interagiert. Dropbox hat eine ziemlich gute Android App, wie ich finde, und äh, dann kann man halt diese, das KeyPass-File auf alle seine Geräte synchron. Ähm, da habe ich auch ein schönes Bild zu, genau, da ist mein taba das habe ich markiert als important file, sodass er dann auch wirklich die Datei die ganze Zeit aufs Telefon runterlädt. Äh, mit allen anderen Dateien, die man so in Dropbox hat, die muss man dann, also macht ja auch Sinn, dass das, der Dropbox-Client auf dem Telefon nicht einfach alles runterlädt, sondern äh, nur die Dateien, bei denen man das explizit sagt. Und der letzte Schluss des Ganzen ist dann noch keypass-droid. Das ist eine Android-App, die KeyPass-Dateien öffnen kann. Äh, sprich, auf meinem Telefon habe ich eben dann einfach KeyPass-Droid anlaufen, gebe mein Passwort ein, das ist auch so lang, also das scrollt dann noch so raus. Ähm, und dann habe ich halt meine Passwörter irgendwie äh, auf diesem Gerät und auch da kann ich einfach sagen, irgendwie ähm, packe das jetzt mal in den Browser, ohne dass ich es überhaupt angucken kann. Das heißt, ich, ich weiß meine Passwörter selbst nicht was irgendwie auch ganz lustig ist. Äh, und das war es auch schon für den <lacht> ersten. Habt ihr Fragen? Ich habe den Part verpasst. Welche Version von KeyPass benutzt ihr auf jeden Fall? Äh, KeyPass 2. Also es muss einfach KeyPass 2 sein, weil die so ein Plugin-System haben. Da gibt es dann, ich glaube, das heißt KeyPass HTTP Request oder sowas. Und äh, damit funktioniert eben dieses Browser-Plugin. Okay. Ja, Keepers X hat nur ähm, eine äh, Autotype-Funktionalität, die auch glaube ich nur unter Linux funktioniert. Ja, genau. Da kann man sich dann ein Keyboard definieren, was an, ich glaube am Titel im Browserfenster äh, äh, festgemacht, welches Passwort es jetzt nimmt. Und dann kann man halt irgendein Keyboard machen, dann tippt quasi äh, Keepers X mhm. über X direkt in das Passwortfeld ein und da es ziemlich schwarze Magie will man nicht haben, aber funktioniert. Das ist auch recht schwarze Magie, aber es ist äh, besser als irgendwie der Standard-Passwort-Manager von Browser XY. Ja, das also definitiv. und, und die, das, die, der beste Kompromiss an, ich muss mir alle Passwörter merken, was halt echt also unmöglich ist für die ganzen Accounts, die man ja so hat. Also wenn man so nicht-Nerd ist und irgendwie E-Mail und keine Ahnung, zwei Sachen sich merken muss, mag das kein Problem sein. Aber bei der Menge an Accounts... Ähm, also ich habe da glaube ich, weiß ich nicht, 60, 70 Sachen schon mindestens drin und äh, es ist ähm, besser als nichts. Und man kann immerhin die, die, die Krypto so insofern nachvollziehen, als dass man die Datenbank einfach äh, entschlüsseln kann, wenn man seinen Key erkennt. Und dann fällt da irgendwie so ein komisches XML-Format raus. Dann kann man zumindest verifizieren, dass die Daten, das Datenbank-File äh, mit, also mit dem Algorithmus, den man gewählt hat und dem Key, den man gewählt hat, auch wirklich... Verschlüsselt wurde. Insofern habe ich da kein Problem mit, das einfach auf Dropbox zu schmeißen, weil. Ja. Gut, äh, Nummer zwei. Äh, ich will noch eine Frage. Ja. Einmal, ähm, weil du, es mal ein Vortrag mit gab. Davon, von von Kipa? Nee, weiß ich nicht. Okay. Und die andere Frage ist, ähm, wie lang sind die Schlüssel, mit denen das verschlüsselt wird? Ganz kurz zur Frage, mit dem Zugriff gibt. Es gibt allerdings zwei, drei Open Source-Clients, die die Datenbank lesen können. Also, Scheint das zumindest mal offen zu sein. Ja, offen. Also, falls man das nicht auf der Aufnahme hört, die Frage war irgendwie, ob es da Code-Audits gab, das weiß ich nicht. Das Problem an diesem Ganzen mit den Versionsnummern ist tatsächlich aber auch das file -Format. Also, ähm, KeePass X kann keine KeePass 2 Datenbanken lesen und so weiter und das ist dann irgendwie das Blöde, aber wie gesagt, also ich glaube ich KeePass Droid, also die Android App kann soweit ich weiß auch nur die von 2 und 1, nicht die von X lesen. Ich glaube der Punkt von X war ja auch, dass sie mal Cross-Plattformen fork vom ersten gemacht haben ja, oder so. Genau, also KeePass X ist aus dem 1 entstanden, das 2 ist parallel, das ist auch Teil des Problems eben. Ähm. Ja, da gibt es sicher auch schickere Lösungen, so irgendwie die Mac-User haben da ja ihr One-Passwort und hast du nicht gesehen, aber äh, KeyPass 2 ist zumindest auch plattformübergreifend, also es gibt es auch für Windows, für Linux, äh, Mac oder das weiß ich nicht ehrlich gesagt, aber ich vermute mal. Es gibt auch irgendwie eine Merge-Funktion, ne? also wenn du irgendwie auf deinem Android die, Sachen, die neue Passwörter eingegeben hast oder sowas dass er dann die Datenbanken merchen kann. Das finde Funktioniert ziemlich nur mäßig. Ähm, ja, naja, das, das ja deckt es ja. bei mir sozusagen also halt automatisch ab, weil ich ja auf dem Telefon äh, den Dropbox-Client habe, wo ich das important gefleckt habe. Das heißt, wenn ich auf dem Telefon in dem Key ein neues Passwort anlege, wird das sofort in die Dropbox gesynkt. Dann habe ich es ja, jetzt ja. auf dem Rechner auch wieder. Und wenn ich auf dem Rechner was Neues eingebe, wird es auch sofort in die Dropbox gesynkt, landet sofort auf dem ja. Telefon und ich habe also so ja, genau, es da auch wieder. Also ich brauche nichts zu merchen, sondern die äh, Wenn ich ähm, nicht exakt zeitgleich also ich glaube, das würde man nicht... Ich weiß wenn nicht. du immer online bist. Ja. Gut, okay. Ähm, das ist meistens der Fall. <lacht> also wenn man so online süchtig ist wie wir alle hier, dann äh, ergibt sich dieses Problem eigentlich nicht. Hast du noch was wegen der Kielänge? Ähm, das ist irgendwie einstellbar. Also du kannst den Algorithmus wählen und die Kielänge soweit ich weiß auch. Ähm, da gibt's irgendwie so, also warte mal, ich kann ja genau. Ja, ich Rest, ich habe bei Webseite gebucht, da stand nämlich nur was von 128 Bit, was so ein bisschen weniger gefüllt ist. Ähm, das soll ja Grenze, irgendwie. Soll ja auch total interaktiv sein, so eine Demo. Äh, wo ist es? Da. Wir schauen über symmetrische Schlüsselbuch. Nee, das habe ich So. Das hat nicht geklappt. Was soll das denn? Wieso hm. ja, das so? Das ist schon. ich... Ubuntu macht komische Dinge, aber das ist ja normal. Ähm. Die Options sind jetzt natürlich auch hier drüben. Sehr schön. Also jetzt, ob es dann auch nicht glaubt, oder nicht, sind nicht noch Leute das ist ganz äh, Ja, genau, da kann man halt dann auch so Sachen einstellen, wie irgendwie, äh, wenn ich das Ding eine Weile lang nicht bediene, soll es automatisch wieder locken. Ähm, aus dem, dass das Clipboard soll es klären nach einer Zeit, weil, wenn ich das Passwort im Clipboard drin halte, ist auch blöd und so weiter. Äh, aber zu der Sicherheit jetzt. Das wird wahrscheinlich beim Neuanlegen, oder? Okay. Bei Keepers X habe ich jetzt auch keine äh, Option für den Schlüssel gefunden. Also außer beim Neu-Generieren, also für eine neue Datenbank. Ja genau, das ist glaube ich nur beim neu Also wenn man sich einen key <lacht> generiert, ansonsten weiß ich nicht, was er da tut. Äh, so, legen wir mal ein neues an. New Database. Das sieht auch nach wesentlich mehr Optionen aus. Ich glaube, das X ist etwas tot inzwischen. Ja, ich wieder nicht was wegen der Gibt mal ein, ein, zwei, drei, vier. Gut, fünf 5-Bit. 5-Bit. Reicht. bit <lacht> verschließen <lacht> noch. So, und hier kann ich jetzt wählen. Ja. Ah, okay. Ich war der Überzeugung, dass ich auch damals logisch Du musst schon, schon deine 5-Bit irgendwie ausgleichen hier. Ja, jedenfalls kann man da halt dann hier noch irgendwie Key Transformations, also wie viele Runden und.. Das, man kann die ganze Datenbank dann natürlich auch noch sippen, damit sie, wenn man da Milliarden Passwörter drin hat, dann <lacht> dann, ähm, Wann lohnt sich ähm, das? Vor allem Passwörter komprimiert sich ja nicht. aber <lacht> <Das ist> ordentlich. <lacht> idealerweise nicht. <lacht> nee, aber der ganze, der ganze XML bloat außenrum natürlich. Ja, ähm, also ja.